Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzig-Folge. Und ich habe gleich zwei Spiele diesmal mitgebracht. Wir starten mit Bugsy 2. Das hat sich zwar keiner gewünscht, aber das habe ich mir letztens für meine Sammlung gegönnt. Wobei ich eigentlich wusste, dass das Mist ist, aber ich wollte es einfach hier mal behandeln. Ja, Bubsy, ich glaube, so ein richtig gutes Spiel hat diese Serie irgendwie nie hervorgebracht. Das war ja so ein bisschen Anfang der 90er. Jeder musste irgendein Maskottchen-Plattformer haben. Möglichst edgy, irgendein tolles Tier. Und hier ist halt Bubsy herausgekommen hat diverse spiele hervorgebracht und sogar babsi 3d auf dem nintendo 64 war es glaube ich oder war es schon playstation weiß ich gerade gar nicht und wirklich wie gesagt kein spiel ist wirklich gut und wir schauen jetzt mal wirklich wie hier die gameboy version ist ähm, ja, immerhin hat man hier so ein paar Optionen. Sie haben es versucht, so ein bisschen mit ein paar technischen Spielereien zu machen, wobei ich habe das Gefühl, das wird wahrscheinlich nicht viel irgendwie bringen. Hier haben wir so eine Art Level Select Screen, glaube ich. Und hier merke ich schon, seht ihr das? Also, ich drücke jetzt mal zur Seite und höre jetzt auf. Rutscht weiter. Das liebe ich ja immer an vielen Spielen, ne? So, jetzt gucken wir mal, wie komme ich hier rein? Ah, okay, ich muss nach oben drücken, um hier das zu betreten. Also theoretisch von der Idee her okay, würde ich sagen. Aber jetzt nicht wirklich gut, okay. Ähm, ich bin hier anscheinend in keiner Plattformer-Stage gelandet, sondern in einer shoot -Him up stage ähm, ich ich mag es ja ganz gerne, wenn die Entwickler hier mal so ein bisschen hier und da, ähm, ja, ein bisschen variieren das Gameplay, aber... Okay. Kann ich hier auch noch... Also, ein, eine Knopf schießt, der andere wirft die Bombe. Ja. Ich kann jetzt nicht zurückfliegen, glaube ich, wie jetzt bei, bei Taste-Bin zum Beispiel. Da kann man ja bei Bedarf ja auch mal zurückfliegen, ne? Aber... Ach, hier seht ihr aber auch schon grafikmäßig lieblos. Hier wäre definitiv mehr gegangen. Okay. Und wenn ich jetzt. Sch okay, hier. Ich bin verwirrt, weil da konnte ich jetzt gerade durchfliegen. Und wenn ich jetzt Schaden bekommen habe, drehe ich jetzt um. Also normalerweise ist es halt wirklich ein Plattformer. Okay. Aber ich kann wirklich hier. Ich hier gerade mal, ob ich hier mit Doppeldrücken mache. Ach! Mit Select kann man die Richtung wechseln. Bietet sich natürlich an. Ne? Also nicht irgendwie so ähm, Doppeldruck nach links oder rechts. Okay. Ähm, also muss ich hier immer umgreifen und Select-Taste bei Bedarf drücken. Okay, okay, okay, okay. Ähm, ja, also die Grafik ähm, ist nicht gut, ne? Ist wirklich nicht gut, müssen wir nicht drüber reden. Also ich kann ja anscheinend sogar so ein bisschen die Geschwindigkeit machen. Und auch hier die Steuerung. Also immer wenn ich getroffen werde, werde ich umgedreht. Wieso? Wieso? Das macht das macht keinen Sinn. Also gesagt, die Geschwindigkeit kann ich so ein bisschen regeln. Ähm, jetzt kann ich hier einfach so durchfliegen. Also irgendwie haben sie das, haben sie nicht wirklich verstanden, was ein gutes Shoot'em-up ausmacht, habe ich das so ein bisschen das Gefühl. Also die einzige Schwierigkeit ist es wirklich, jetzt hier versuchen, nicht getroffen zu werden. Ja? damit man nicht umdreht. Okay. das muss ich jetzt... Ups. <lacht> okay. Äh, ich nehme es auf ein Analog Pocket auf. Wie ihr seht, jetzt habe ich irgendwie eine Tassenkombination gedrückt, wo ich ins Menü komme. geht denn jetzt? Äh. <lacht> Entschuldigung, ähm, ich bin jetzt gerade echt verwirrt. Ich glaube hier nicht, was hier los ist, ehrlich gesagt. Wo muss ich hier überhaupt hin? So, für mich wäre das hier so, zack, level Levelende, aber irgendwie komme ich hier denn ins Nichts nach oben oder muss ich, muss ich hier zurückfliegen und quasi das Level geht einmal, zack, zack, zack. Ich bin stark verwirrt, okay, also, ähm, ja, das wie gesagt, das ist natürlich jetzt nicht, kann ich auch hier auch wieder zurückgehen, hier, ich will, nicht, ich will nicht immer das selbe Duty Level hier, Okay, ähm, war wahrscheinlich vielleicht ein falsches Level jetzt zum zeigen, aber wie man sieht, man kann ja gut und gern wirklich ein Spielprinzip durchaus mal ein bisschen aufhübschen oder aufbessern, damit etwas mehr Abwechslung reinkommt. Das ist ja durchaus vernünftig, aber soll man es natürlich auch richtig machen und nicht hier irgendwie so ganz komisch irgendwie. Und ähm, ich habe schon mal beim ähm, für die Pickups-Folge natürlich auch mal reingespielt und da war das erste Level gleich ein Jump'n'One-Level. Und da war es so, dass es hier genauso aussah, also wirklich die Grafik ist allgemein sehr krümelig, Sound nervt finde ich und die Steuerung ist halt scheiße, weil ihr habt das schon am Anfang gesehen, dieses ganze Rumschledern und sowas, ist Mist, deswegen ist es wirklich ein liebloser Lizenzplattformer, wo man vielleicht mit etwas mehr Mühe was hätte vernünftig draus machen können, hat man aber nicht. Aber ich würde sagen, kommen wir zum nächsten Spiel. Das reicht mir jetzt echt damit jetzt. Und beim nächsten Spiel haben wir The Powerpuff Girls Bad Mojo Jojo. Das hat sich der Christian gewünscht an dieser Stelle. Viele Grüße an dich und vielen Dank für diesen Wunsch. Ähm, ich habe die Powerpuff Girl Serie exakt nie gesehen. Deswegen kann ich nicht groß was dazu sagen. Soll aber wohl gut sein. Ähm, das Spiel allerdings nicht so geil. Aber ich wette, ist es besser als PUBG 2. Ich gebe hier mal meinen Namen ein. Es ist immer schön, wenn, wenn ein Spiel auf mehr als irgendwie vier Zeilen für einen Namen irgendwie hat. So, dann spielen wir mal. So, bla bla bla. Die Story überspringen wir mal. So, von ich wollte gerade sagen, von der Optik her ist es gar nicht so verkehrt, aber dann gab's, gibt's das hier diese Spielszene. Okay. Erstmal, okay, die Steuerung ist komisch, weil hier, das mache ich mit oben. Also ihr habt keinen Springknopf, ihr müsst nach oben drücken. Okay, und ich kann nicht an den an der anderen Knopf äh, schießt scheint nur limitiert, und mit dem anderen kann ich hier treten. Okay. Ähm. Keine Ahnung, die werden in der Serie wahrscheinlich auch fliegen können, aber wie ihr vielleicht sehen könnt, ist dadurch Steuerung sehr seltsam. Also ihr fliegt jetzt nicht, ihr könnt jetzt nicht so sagen, okay, ich bin ja im Flugmodus, und gut ist, sondern es ist eine Art Springen. Das Problem ist halt allerdings, dass ihr nach oben drücken muss. Okay, ähm, wäre ja okay, wenn es jetzt ein Beat'em up ist, ist es ja normal, eine Double Dragon und so weiter, ist das ja durchaus normal. Hier ist allerdings das Problem... Ähm, ich schätze mal, das wird dann auch ein Beat'em-up sein und kein Plattformer. Die Sache ist halt allerdings. Okay, ist sehr verwirrend. Ähm, wir sehen können vielleicht, das Trefferfeedback ist quasi gar nicht da. Ähm. Wenn, wenn, wenn ihr wirklich ein gutes Beat'em'up up habt, sei es Golden X zum Beispiel oder wirklich Double Dragon, wenn ihr mit dem Gegner kämpft, ihr habt da wirklich so ein Gefühl, dass ihr halt wirklich einen Schlag landet und dass, dass ihr wirklich ne äh, irgendwas Physisches äh, da agieren, zum Agieren habt. Hier ist es so, ja, Pixel, ist halt nichts. Ähm, deswegen finde ich das so ein bisschen suboptimal. Was ich vielleicht nicht gar nicht so schlecht finde, ist, dass ihr so ein bisschen hier rumsuchen müsst. Ähm, ja, okay, so, da ich ja Nachricht bekommen. Aber die, dieses Fliegen hier, ähm, das ist irgendwie zu. zu schnell irgendwie kommt mir das vor. Also dadurch steuert sich das irgendwie nicht gut. Und die Grafik, na gut. <lacht> okay. Ich wollte gerade sagen, ähm, die Oma jetzt hier irgendwie durchzuschieben. Okay. Ah, okay, der Schuss, der vereist anscheinend, nur, Ich schätze mal, es wird. Sie, Sie, Sie seht ja, was ich meine. Es ist irgendwie so. Okay, wir haben halt 16 von 71. Das also ist wie so ein Completionist-mäßiges Ding, irgendwas. Oder. Ich muss doch hier gerade einen Schlüssel suchen, oder nicht? Also, ich kann mir durch die Tür kann ich durch. Okay. Gucken, was hier unten ist. Ich schätze mal, es wird wahrscheinlich irgendwie das, das Haus sein aus der Vorlage oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie das abgebildet ist. Das würde mir gerne ja mal mal in die Kommentare schreiben, das würde mich echt mal interessieren. Es ähm, ist auf jeden Fall ein sehr großes Haus, aber ja, die Steuerung ist irgendwie so. Und dass der Charakter so krümelig ist. Ich weiß, das soll natürlich wahrscheinlich Mädchen sein. Aber es, ihr seht ihr das? Der Gegner kämpft gar nicht richtig. Und deswegen, also, hätten, hätten sie da mal so ein bisschen dran gedreht, dass das sich irgendwie besser anfühlt, dass, dass der Kampf irgendwie besser ist und wie, wie man sieht, ähm, normalerweise macht es ein gutes Spiel so, dass wenn ihr Schaden erleidet, dass ihr dann halt gewisse Zeit unverwundbar seid, ne? dass dass man da nicht irgendwie so, so in so eine Ecke gedrängt wird oder ähnliches. Und, und das ist hier halt nicht und ähm, das stört dann halt wirklich den Spielfluss, also es sind natürlich jetzt nicht genug Gegner da, dass wir jetzt irgendwie in die Ecke getrieben werden können, ist das ein Böse oder... Mit dem ähm, okay und scheint wirklich Zielsetzung zu sein. Hey, ihr habt hier ein großes Devil, das sucht alle Gegenstände. Äh, ich weiß nicht, bin ich jetzt gestorben? Äh, sehr verwirrt. also wirklich mit, mit Feintuning. Wäre das hier echt kein Problem, also ich kann mir gut vorstellen, dass das so auf einem kleinen Gameboy gut sein kann, aber irgendwie, der Kampf, der fühlt sich halt wirklich sehr lasch an, das ist, ist nicht gut, aber auch wenn ich mich jetzt wiederhole, aber das ist wirklich kacke. Ähm, auch hier, 5 Minuten sind vorbei, ich will mir das Spiel nicht länger zumuten und euch sowieso nicht. Ähm das war's dann schon wieder mit der Rito Panaquizzi Folge. Ich hoffe euch hat die Auswahl gefallen und natürlich auch das Video. Ähm, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut.